Hallo Ulrich, für uh, die Freunde Uli, warum bist du in eine Schule der Vor vielen Jahren, äh, ich bin zum ersten Mal in die Bretagne gekommen und habe diese kreperien äh, überall erlebt und war davon so begeistert, äh, dass ich diese Idee in meinem Kopf festgesetzt hat. und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt, diese Idee tatsächlich umzusetzen. Danke welche ist deine Vision, was ist deine Idee für in Dresden? Ich war von diesen oder bin von diesen Kreperien hier in der Bretagne so begeistert, dass ich sage, ähm, so etwas möchte ich in Dresden ähm, etablieren. Ähm, eine authentische ähm, bretonische Kreperie, oui. die so aussieht ähm, wie eine Kreperie in der Bretagne und die vor allem schmeckt wie, ähm, wie in der Britannien. Ja, okay. okay. Uli, warum hast du meine Schule, L'école Schule Es war ein riesen Zufall, dass ich im Internet überhaupt darauf gestoßen bin, dass es ähm, Schulen für Krebs gibt, das wusste ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mir verschiedene Schulen angeschaut und habe festgestellt, dass Du eine Schule hast ähm, für Professionals, ja. ähm, für Leute, die tatsächlich Kräperien in verschiedenen Ländern ähm, schon eröffnet haben und ähm, das in, in ihre Kräperien äh, erfolgreich betreiben. Ah, merci, c'est gentil. Mhm. Hier, du gesagt, dass es ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig war, eine Kräperie in Allemagne. Warum? Ja. Ähm, viele Leute in Deutschland kennen Kreb ausschließlich von Volksfesten und von, von Weihnachtsmärkten und häufig haben diese Krebs diese dort ähm, keine, keine gute Qualität, weil es wird einfach ein bisschen Nutella draufgegeben ähm, oder ein bisschen Schokolade ähm, und das war's. Und als ich dann ähm, guten Freunden erzählt habe, ich will eine Krepperie ähm, in Deutschland eröffnen, haben die mich gefragt, was ist eine Creperie? Aha. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Restaurant für Crêpe. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, ja, für Crêpe. Und was gibt es sonst noch? Was gibt es zu den Krebs dazu? Und äh, viele Leute in Deutschland wissen gar nicht, äh, dass es neben den süßen Crêpe auch die Galettes gibt, die herzhaften ähm, äh, Crêpe. Und das ist schwierig den, den Leuten erstmal äh, zu zeigen, was eine Creperie überhaupt denn ist. Yeah. Uh, but now, Uri, uh, really, uh, I'm trying to, to say in English, uh, I, I would like to, to, to tell you that I was really enjoying to meet you and to learn you uh, the crepe pancakes, yeah. okay, and uh, maybe uh, another day. Thank you so, so much. Thanks so much. Thanks and too. In Dutch, danke. Thank you. Thank you. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe Leroic sur Facebook, Leroic L-E-R-O-I-C pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. A très bientôt, merci.